Eine kleine Maus in Not. In einem großen Wald am Ufer eines kleinen Sees leben die Mäusekinder Mimi, Rudi und Albina. Sie wohnen in einer Höhle zwischen den Wurzeln einer uralten Eiche. Hoch oben im Wipfel des Baumes hat eine kluge alte Eule ihren Schlafplatz. Rudi und seine Schwester Mimi haben sich mit ihr angefreundet und klettern oft zu ihr hinauf. Albina wohnt erst seit kurzem bei ihnen und das kam so. Es war ein warmer Spätsommerabend. Rudi und die anderen Mäusekinder spielten Fußball mit den Eicheln, die auf dem Waldboden lagen. Es wehte ein leichter Wind und im Licht der untergehenden Sonne leuchteten die Blätter, als wären sie aus Gold. Und wie schön sie in der Luft tanzten. Da entdeckte Mimi drei große Mäuse auf einem Ast, die eine kleine Maus mit schneeweißem Fell hin und her stießen. Verschwinde, wir wollen dich hier nicht haben, riefen sie drohend und drängten die Maus immer weiter auf den Ast hinaus. Hört auf, bitte. Jammerte sie. Plötzlich rutschte sie ab und konnte sich im letzten Moment noch an einem dünnen Zweig festhalten. »Warte nur, gleich kommen die Wassergeister aus dem See und holen dich!« riefen ihr die drei zu. Dann liefen sie blitzschnell den Stamm hinunter und verschwanden im Gras. Schnell kletterte Mimi zu der kleinen Maus hinauf. »Warte, ich helfe dir!« »Gib mir deine Hand!« Sie griff nach dem Zweig, an dem sich die Maus voller Angst festklammerte. Beide zitterten am ganzen Körper. »Alles wird gut!« keuchte Mimi. »Ich halte dich fest!« Sie griff nach ihrer Hand und zog sie schnell zu sich herüber. »Wie heißt du eigentlich?« »Albina!« schluchzte die kleine Maus. »Wo, wo sind denn die Wassergeister? Siehst du sie schon?« Ängstlich schaute sie zum See hinüber. Ich, ich glaube, die wollen mich wirklich holen. Mimi versuchte, sie zu beruhigen. Ach was, die gibt es doch gar nicht, rief sie laut, obwohl sie selbst plötzlich gar nicht so sicher war. Vielleicht gab es sie ja doch. Neulich wäre ich fast in einem Fluss ertrunken, flüsterte Albina leise und wurde ganz blass. Erschrocken schaute Mimi sie an. Komm, sagte sie, wir laufen jetzt erstmal nach Hause. Mama und mein Bruder Rudi werden sich schon wundern, warum ich noch nicht zurück bin. Ihre Mutter kam ihnen schon entgegen. Da bist du ja endlich, Mimi. Wen bringst du denn da mit? Das ist Albina. Mimi erzählte kurz, was sie erlebt hatten. Die Mutter konnte gar nicht glauben, wie gemein manche Mäuse sein konnten. Rudi fragte, »Woher kommst du denn, Albina?« »Aus einem anderen Land, weit entfernt von hier. Meine Eltern und Geschwister habe ich schon lange nicht mehr gesehen.« »Wo sie jetzt wohl sind?« Ein paar Tränen rollten ihr übers Gesicht. »Ich habe solche Sehnsucht nach ihnen.« Tröstend streichelte Mimi ihren Rücken. »Warum seid ihr denn nicht mehr zusammen?« es ist eine traurige Geschichte. Eigentlich ging es uns immer gut. Wir hatten genug zu essen und wir hatten viele Freunde. Aber dann hat es sehr lange nicht geregnet und das Gras und die Früchte auf den Feldern vertrockneten. Im Fluss gab es kein Wasser mehr. Die Vögel flogen fort und auch die größeren Tiere machten sich auf die Suche nach Wasser. Da blieb auch uns nichts anderes übrig, als wegzugehen. »Habt ihr denn Wasser gefunden?«, fragte Rudi gespannt. »Ja, manchmal«, erzählte Albina weiter. »Aber dort waren dann ganz viele große Tiere, die sich um das Wasser und das Gras gestritten haben. Und wir Mäuse sind ja so klein. Also sind wir immer weitergelaufen.« Irgendwann gab es nur noch Mäuse mit grauem oder braunem Fell. Alle, die uns sahen, haben uns verspottet und wollten ihr Wasser und ihr Essen nicht mit uns teilen. Niemand wollte uns helfen oder mit uns befreundet sein. Sie seufzte. Und eines Tages haben sie uns sogar mit Stöcken vertrieben. Wir rannten so schnell wir konnten, aber plötzlich war vor uns ein breiter Fluss, und wir wussten nicht, wohin wir laufen sollten. Meine Eltern und Geschwister liefen nach links und ich wurde zur anderen Seite abgedrängt und dann fiel ich ins Wasser. Immer schneller, erzählte Albina. Mimi, Rudi und die Mutter hielten den Atem an und wagten nicht, etwas zu sagen. Ich kann nicht gut schwimmen. Ich ging sofort unter und bekam keine Luft mehr. Ich strampelte wie wild und ruderte mit Armen und Beinen. Plötzlich fühlte ich einen Stein unter mir und ich konnte meinen Kopf etwas über Wasser halten. Alle waren weg. Niemand war mehr zu sehen, auch meine Eltern und Geschwister nicht mehr. Erst nach einiger Zeit wagte ich mich wieder aus dem Wasser heraus. Und seitdem suche ich meine Familie. Aber wohin ich auch komme, überall werde ich weggejagt. »Niemand will mit mir befreundet sein, nur weil ich ein weißes Fell habe.« Nun fing sie wieder an zu weinen. »Was ist denn so schlimm daran, dass mein Fell nicht braun oder grau ist wie bei euch? Ich bin doch trotzdem genauso eine Maus wie ihr alle.« Mimi und Rudi nahmen sie in den Arm und trösteten sie gemeinsam während ihre Mutter ein schönes Abendessen für alle machte. Erst spät in der Nacht legten sie sich schlafen. Der Wind war stärker geworden und die dicken Wurzeln des alten Baumes ächzten leise. Unruhig wälzte Mimi sich hin und her. Wie konnten sie Albina helfen? Als die ersten Sonnenstrahlen in den See fielen, weckte sie leise ihren Bruder. Komm mit, wir fragen Schuhu, vielleicht fällt ihr etwas ein. Die Eule wollte gerade einschlafen, denn sie war in der Nacht lange im Wald umhergeflogen. Aber als sie hörte, was die beiden Mäusekinder erzählten, war sie sofort wieder hellwach. Sie grübelten, bis ihnen die Köpfe rauchten. Und dann hatten sie eine Idee. Sie baten die Vögel, die in der Eiche wohnten, um ihre Hilfe. Und bald flogen alle laut zwitschernd davon. Als die Sonne hoch am Himmel stand, hatten sich alle Mäuse, die am See lebten, unter dem großen Baum versammelt. Mimi und Rudi kletterten auf einen Ast und erzählten ihnen Albinas Geschichte. Zum Schluss rief Rudi, Albina wird von heute an mit Mimi und mir in unserer Höhle wohnen. Wollt ihr alle zusammen dafür sorgen, dass sie hier an unserem See in Frieden leben kann? Alle nickten und versprachen es feierlich. Mimi und Rudi waren überglücklich und Albina machte vor Freude einen Luftsprung nach dem anderen. Oben im Baum schlug Schuhu einmal kräftig mit ihren Flügeln und klappte dann zufrieden die großen Augen zu, während die Sonne in den glitzernden Wellen des Sees einen Freudentanz aufführte. Seit diesem Tag lebt Albina mit Mimi und Rudi und den anderen Mäusen am See. Hier hat sie endlich Freunde und ein Zuhause gefunden.